So, erstmal also herzlich, herzlich willkommen, wir haben uns gerade schon ein kleines bisschen verquatscht. Willkommen im The Geek Freaks Podcast, erste halbe Pilotfolge, so wirklich, nicht wirklich, aber ein Teaser. Wir testen gerade heute einfach mal aus, wie sich die Dynamik bei uns so entwickeln könnte, wie es ist, wenn wir zusammen einfach über lustige Themen im Podcast quatschen und es dann euch später zur Verfügung stellen. Heute haben wir dabei den Moritz und den Dennis. Hallo. Hallöchen. Und wir versuchen jetzt mal ein kleines bisschen aus dem Feld, das wir sonst so bedienen, heraus uns zu bewegen und in die Podcasterwelt quasi einzudringen. Wir haben mehr Themen, als wir eigentlich präsentieren können und das wollen wir euch natürlich um die Ohren werfen. Im Zuge dessen sind wir gerade schon richtig fleißig dabei, seit einer halben Stunde am Diskutieren, ohne aufzunehmen, was für eine Stande wieder mal. Wir hatten wieder ganz viel Mist am Start <lacht> und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier wieder einen Einstieg finden. Gerade haben wir uns aufgeregt über die Deprecated Audio Codex in TeamSpeak, über das wir gerade testweise aufnehmen. Das wird dann in den nächsten Episoden natürlich in besserer Qualität online gestellt werden, an alle da draußen. Falls wir es überhaupt veröffentlichen, das kann ich zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht sagen. Wir haben übrigens Donnerstag, 22.36 Uhr den 22.10. Keine Ahnung, wann ihr euch das anhört, aber das war der Zeitpunkt, an dem wir diese wunderschönen Kunststücke hier verfasst haben. <lacht> Moritz, ja. wo waren wir eigentlich gerade? Bevor wir über die Deprecated Codex geredet haben, wir haben ja. über dein Problem mit Audition geredet. Das ist interessant. Beziehungsweise ja, auch stimmt. neue Themen für den Channel. Echt? Da gibt es neue Themen für den Channel? Was gibt es denn da so? Beziehungsweise neue Videos die du gedreht hast. Willst du die mal ankündigen? Die neuen Videos, die ich gedreht habe für den Channel, oh, Mann. oh ja, heute, heute war ein extrem äh, abgefahrener Tag. Ich möchte aber eigentlich lieber darüber reden, dass Corsair mir auf den Sack geht. Ah ja, das kann man auch machen. Weil ich hatte gerade äh, ein schönes panisches Magic Smoke-Erlebnis, wie dann auf einmal die Corsair I.O., die H100i, ne? diese super tolle RGB. x Pro. Ja, bla. Ja, Alex, wie konnte das denn passieren? Pro am Bobbers. Ich habe das Ding angesteckt und äh, habe meine neue AMD-Testpage getestet. Habe gemerkt, pass auf, die bootet nicht. Habe mehrere Rahmenriegel durch. Erstmal G-Skill, dann ganz viele andere. Und mit dem Aegis-Ram von meiner Frau aus ihrem PC, den ich schnell ausgebaut habe, ist er gebootet. Und in dem Moment, wo das Ding gebootet ist, Magic Smoke. Und mhm. mir ist das Ding abgeraucht. Die Hälfte der RGBs haben nur noch geblunken. Und dann haben sie nichts mehr von sich gegeben. Und dann war die Hälfte der RGBs aus und rot. Und auf einmal kam immer mehr Dampf und Smoke und Rauch und gestank. Schnell ausgemacht und gemerkt, die Pumpe ist verreckt. Warum? Das weiß Corsair allein. Die Franzosen haben da bestimmt eine Ahnung, ich nicht, aber ich möchte es auch nicht zerlegen. Jetzt darf ich aber durch den qualvollen Prozess der RMA bei Mindfactory. Mhm. Und das äh, wird spannend werden, ne? die Rückgabe. Mal schauen, ob ich zum Level-2-Support aufsteige. Updates wird man sicher verfolgen können. Ja. Äh, erstmal muss ich die 5 Euro zahlen für das Retouren-Label. Ich verweise hier einfach mal auf den Twitter-Account. Ja, spannend, das wird auf jeden Fall spannend werden und das war eigentlich so der Punkt, warum ich heute ein bisschen off war und sich das alles hier verzögert und ich sowieso geistig ein bisschen neben der Spur war. Einfach, weil es sehr nervig ist, wenn du gerade dabei bist, das aufzubauen, zu testen und durchzufahren und vorzubereiten. Die Leute da draußen wissen das vielleicht nicht, ich habe mir so ein Multi-Channel-Setup gebaut, es geht über vier Verteilerswitches und einen KVM-Switch dass ich dann quasi zwei Testbenches immer schön hin und her schalten kann, auch im Livestream und Live-Overclocking machen kann und bla bla bla. Und ich bin fast fertig, so fast fertig. Morgen kommt der richtige RAM und jetzt ist die IOH. Mhm, und dann vielleicht wahrscheinlich ja an sowas Blödem wie die Controllerplatine, die eigentlich sonst nichts macht, außer die Pumpe zu steuern, was man auch so machen könnte. Genau. Und es Aber kostet Hauptsache, halt jetzt wir Zeit. RGB steht überall. Jetzt muss, ich die, jetzt muss ich die Backplate abbauen, das Mainboard wieder raustun, alles wieder in den Karton setzen und oh, die Leitpaste wieder sauber machen und die Lüfter demontieren. Es ist halt unnötig, ne? da geht halt unnötig einfach mal anderthalb Stunden verloren. Also Ich denke mal, dass das so ein Ding ist, das fixst so du in zwei Minuten, aber darfst nicht, weil dann dein ML erlischt. Genau, oh, ja, gut, das das man könnte die Ace Pumpe aufmachen. Die Pumpe, ja, ich sagte das kriegt man in zwei Minuten. Kannst du wahrscheinlich Richtig. irgendwas überbrücken, weil Platine durchgeschmort ist, was auch immer. Ja. und dann läuft es wieder, aber da ist halt Garantie im Futsch. Und das ich, ich schätze mal, das sind irgendwelche Kondensatoren oder Spannungswandler verreckt. Mhm. Die haben einfach den Jordan gemacht, vielleicht schlechte Kapos oder ein Montagsding. Ja, ich denke mal, schlechte Lötstelle. Ja, es gehört schon möglich. Ja. Ist halt immer, ich muss sagen, traurig. Ne? Hm. Das, das ist halt richtig traurig. Vor allem, weil... Wir sind jetzt bei ASOTEC Version 5 oder 6. Also mittlerweile mhm. müssten die das ja wohl fehlerfrei hinbekommen. So schwer sind die Dinger nicht. Ja. Aber man sieht, es gibt immer wieder Ausschuss, Ausschussmodelle. Das ist klar. Das ist ja. genauso wie bei den neuen Prozessoren. Ach übrigens, was ich euch sagen wollte, Jungs. Ne? Ja. Auch an die Leute da draußen, die den Podcast vielleicht lauschen mögen. Bald wird es für unsere Videos gute Untertitel geben. Okay. Multisprachenuntertitel. Wer, wer? Ja, weil Premiere hat jetzt mit dem neuesten Feature angekündigt, dass Text-to-Speech, also Speech-to-Text quasi Realität wird. Früher war das ausgelagert. Premium-Feature bei ganz vielen anderen Anbietern. Premiere bietet das jetzt nativ an mit AI-Unterstützung. Ah oh. ja, das klingt interessant. Oh. Besser als YouTube, äh, war ganz lange in der Demo- und so weiter-Phase. Und ähm, sie haben ganz viele Change-Logs mit reingehauen, die einfach großartig sind. In der Version 14.5 kommen sowieso ein paar echt fancy äh, Premiere-Features mit hinzu. Man muss aber äh, sagen, Premiere, die ziehen momentan ordentlich ran. Ja, seitdem hier, ja. die haben Angst die haben Angst vor, vor Blackmagic. Stimmt, jetzt haben sie ja die neuen Kameras. Mhm. Oh, ja, das, wir unterstützen, das wird das interessant. Jetzt kommt es so langsam. Und was sehr geil ist für alle da draußen, die rendern mögen, wir haben jetzt volle, also erst nachdem es komplett entfernt wurde, muss ich dazu sagen, überall wurde es komplett entfernt. Jetzt wird er hinzugefügt und jetzt haben wir volle Hardwarebeschleunigung für Nvidia und AMD. Oh, AMD ja. kriegt jetzt auch ihren, ja. ihren, ihren Stück vom Kuchen. Ja, und was ganz wichtig ist, was mir wichtig ist, vielleicht wird jetzt endlich das Farbproblem beruhen. Die Gamma-Kurven waren ja immer falsch, aber jetzt haben wir den Rack 2001 Farbraum für HDR Mhm. Mit integriert, das heißt, alles Material kann auf HDR gemischt und gegradet werden, was halt schon echt geil ist. Du musst nicht mal ein HDR-Gerät haben, du kannst es aber auf HDR-Graden, dass es da läuft und das wird ja auch von YouTube und so weiter bald unterstützt. Und für alle da draußen, die sich wundern, wir haben jetzt nativen, verbesserten und voll funktionsfähigen H264 und HVAC-Support. Das heißt, auch in der Timeline mit Audio, Echtzeit-Audio und Echtzeit-H264-Kodierung in der Timeline. Ah, so ist ja. gut. Und es hat ja nur sechs Jahre gedauert, bis sie es geschafft haben. <lacht> ist es mittlerweile aus der Beta raus? Ist aus der Beta raus. Okay, nice. Muss ich mal updaten. Hat aber halt ewig gedauert, ne? Ich meine, ich bin dankbar dafür, dass es das jetzt endlich gibt. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es so lange gebraucht hat. Jetzt kommen wir endlich zu den Funktionen, wie es sein soll, dass wir die power ram hochschrauben. Ist ja nicht nur für Geekfix oder oder sagen wir mal, ist ja nicht nur für Kamera und Technik und, und YouTube und Twitch interessant, es ist einfach für alles interessant. Weil jeder, der in der Tech-Welt so ein bisschen unterwegs ist und bestimmt schon mal eine Kamera in der, kappt hat, in der Hand gehabt hat, der wird sich bestimmt auch schon mal überlegt haben: hey, ich schneide Videos oder Home-Videos. Früher war es der Movie Maker und so weiter. Ja. Und, für, und für Heimanwender und Studenten droppen ja immer mehr die Preise. Und keiner will natürlich Software benutzen, <lacht> Vegas <lacht> oder, oder ähnliche Dinge, die, die äh, nirgendwo multikompatibel sind oder VST oder Ja, boah, scheußlich das Sicherlich. Zeug. Da bist du der mit den unleserlichen Dateiformaten? Ja. Das willst so gut, du nicht sein. So gut wie jeder hat sich ja schon mal wahrscheinlich ein Video zusammengeschnippelt irgendwie. Mhm. Ne? Also deswegen oh. komme ich auf Magic, das habe ich früher gemacht. Ja, für dich gibt genau für Leute wie dich, Dennis, gibt es ja jetzt Ach, mit, das, Case, heißt, ja. das heißt Premiere Rush. Das ist einfach nur eine kurz, ganz schnelle, abgespeckte Umgebung, in der du ganz schnell was zusammenschneiden kannst. War das nicht mhm. die Mobile-Version früher? Nee, das war noch ein bisschen anders. Die erweitern ja jetzt über ihren Rahmen. Was aber jetzt mittlerweile geht, ist, dass du die Mobile-Sachen in, also mit Cloud bald komplett in die echte Timeline übernehmen kannst. Das heißt, du bist unterwegs mit dem Handy, schnippelst mit den Online-Mobile-Versionen am Handy schnell was zusammen, ne? Drag-and-Drop mit, mit dem Touch. Und dann lädst du es am PC aus der Cloud direkt in deine primäre Timeline und kannst da weiterarbeiten. Also das bis ich auf dem Handy überschneide, müssen die Dinger schon noch dreimal größer werden. Das ist <lacht> mittlerweile ist sogar relativ gut intuitiv gelöst. Also ich, es geht, es geht wirklich. Ich bin also, trotzdem zu klein, da werde ich blind. Das stimmt. Aber stell dir mal vor, wir wären jetzt zum Beispiel auf einer Messe. Ne? Hm. Du, hast jetzt, du hast jetzt nichts Großes dabei, hast aber ganz schnell jemand Wichtiges ans Ohr bekommen und denkst dir, pass auf, ich mache einen Kurzclip. Opener liegt vielleicht bei uns in der Cloud, ziehst den Opener-Drag Drop drauf, schneidest deine zwei Minuten zusammen, zack, zack, uploads online. Du bist der Erste, der es hat. Oder hm. eine super Info. Ne? Also für Redakteure oder Leute, die just in time gehen oder so, finde ich das cool. Mhm. Vom Handy zack zack, du bist noch am Laufen ja, zum nächsten Stand ich so, und du hast schon das raus. Handy auch immer dabei und so. Ja. Nur weil ich also, meine, dass es mir einfach zu klein ist. Wobei <lacht> solche Leute <lacht> auch einen Laptop mit, dabei haben. Zumindest ein, ein mittelgroßes Tablet. Ja absolut, absolut. Das ist aber interessant. Jetzt die Frage: Geht es auf die Lizenz? Das geht auf die Lizenz, wenn du sie hast. Ja, ich bin momentan auch immer wieder am hin und her jonglieren. Fünf PCs. Also ich gehe ja immer hin und her. Mhm. Sieht man ja auch in den Streams, äh, das wird schwierig irgendwann. Immer wieder neu anmelden, immer wieder alte Geräte es rauswerfen. Ge es geht mir genauso. Ich, ich habe ja nur eine Lizenz für zwei Geräte. Genau, same. Und ich muss ja immer wieder hin und her rotieren. Deshalb kann ich im Moment auch meinen Auto-Uploader nicht so äh, und Codierer nicht laufen lassen. Aber ich weiß, der Moritz Moritz hat sich äh, bereit erklärt. Einen, äh, einen Container, den es gibt. Also, ich habe jetzt, falls ihr es noch nicht wisst, mein OBS-NDI-Docker-Container dem Moritz schon überlassen. Der müsste das bei uns auf dem Git posten, schätze genau, ich mal. Genau, git.meineswim.de werden die neuesten Updates dann drüber gepusht zu github.com/slash-geek-freaks findet ihr natürlich entweder unter der Videobeschreibung oder unter der Podcast-Beschreibung. Richtig. Die Links Shownotes. wie immer. Und ich habe einen schönen Container gemacht, mit dem ihr quasi Docker, wer es nicht kennt, schaut sich Docker oder unsere so Unreal-Videos mal an im Livestream, ähm, mit dem ihr quasi OBS und NDI koppeln könnt, dass man ganz viele Daten hin und her schicken kann über Netzwerk und braucht nicht immer HDMI Capture und so weiter. Und dafür hat sich der Mods bestimmt bereit erklärt. Es gibt jetzt einen ffmpeg-fork-Container, der automatisch mit Watch arbeiten kann. Und das ist natürlich fancy. Okay, Der soll mhm. noch gebaut werden? Nee, den Container gibt es schon, den FFmpeg-Container. Der Moritz muss ich mir nur ein kleines bisschen mit dem Codex umwurscheln. Okay. Dass er mir das rauswirft, was ich brauche. Weil ich ich werfe das raus, was du brauchst. Okay. Ich habe nämlich leider nur zwei Lizenzen und deswegen kann ich leider meine eine Lizenz nicht nur für Adobe Media Encoder äh, Watch Folder opfern. Das ja. ist es dann doch irgendwo nicht wert. Aber dafür arbeiten ja wir viel mit Android und Automation, dass man sich sowas selber zusammenschustern kann, in einfach. Äh, das, die Container wird es, by the way, nicht nur für Android geben. Äh, ja. Ich werde es auch nochmal anpassen für ganz normal. Docker, einfach von Docker Hub. Ein, das sind zwei Commands, beziehungsweise ein Command. Gibt es da einen, der läuft bei dir mhm. auf dem System. Sehr gut. Denn Docker-Container laufen überall und es gibt ja ganz viele, nicht nur so ein ffmpeg container Ich kann hier übrigens mal für den originalen Container Werbung machen, der ist von Snoopy 86. Der macht eigentlich recht gute Container, die auf Lightweight-Basis basieren. Also der müsste auch auf Alpine laufen, glaube ich. Und wir versuchen natürlich, wenn wir was Cooles finden und es ein bisschen anpassen wollen, werden wir das natürlich immer versuchen zu forken und ein bisschen umzubauen. So dass es für die Nutzer unseres. YouTube-Kanals und so weiter auch interessant wird. Ne, läuft sogar auf xrtp Ubuntu. Okay, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht, aber cool. Ähm, und wir versuchen natürlich performante, coole Sachen für euch da draußen zu machen, so gut wie jeder. Ich glaube, wirklich so gut wie jeder hat in seinem Leben schon mal gedacht, er braucht irgendwas, was Watch-Folder kopiert. Wenn es nur um CDs geht oder um Filme oder irgendwas, einfach so ein Dragon Draw Watch-Folder-Copy. Manche Programme können das mehr oder weniger gut und ich möchte da mal ein kleines mehr oder weniger Review raushauen in diesem Moment, weil es mir einfällt. Für alle da draußen, die es interessieren könnten. es gibt sehr, sehr teure Programme. Ich habe sieben verschiedene Software-Tools dafür durchgemacht und ich kann euch mal kurz eine kleine bescheidene Meinung dazu dalassen, falls es euch interessiert. Was meint ihr, Jungs? Klar. Ähm, gut, das gefällt mir. Fangen wir an. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Watch Directory in der Version 4.9.5 gibt es zum Beispiel nicht machen, Watch Directory ist der letzte, Rotz wird nicht weiterentwickelt und macht nicht was es soll, vor allem kopiert es nicht ähm, dann habe ich noch was Schönes und zwar das Programm hieß Syncback und Syncback Pro und Syncback und Syncback Pro sollten bei mir zwei Sachen machen, das sollte schauen, hast du eine SD-Karte oder eine SSD eingesteckt ich habe natürlich vorher die Drive notiert, F oder irgendwas, die kannst du ja binden und habe eigentlich dem Ding gesagt, pass auf, wenn dieser Drive eingesteckt ist, kopiere das auf meinen Android-Server. Wenn es auf dem Android-Server ist, hätte der Adobe Media Encoder gegriffen, hätte es in einen anderen Ordner reingelegt und dann habe ich dem Tool gesagt, pass auf, wenn in dem anderen Ordner, wo jetzt, aus der, wo jetzt der Adobe Media Encoder quasi seine fertigen Files hinlegt, wenn da Sachen sind, dann bitte nimm diese Files und kopiere sie wieder auf meine native Festplatte auf dem PC. Und das hätte er mir als Cronjob machen sollen. Das heißt, da hätte sie sich halt einfach wieder abgeben und wieder abholen sollen. Abgeben und wieder abholen. Was daraus geworden ist, es sind eine Million Fehlermeldungen, die gesprossen sind. Von fünf Fällen hat es zwar funktioniert, dass da jetzt hochkopiert wurden, aber sie kamen nie wieder zurück. Und es hat im Hintergrund Spikes auf einzelnen CPU-Kernen gegeben zu 100%. Und die waren gebunden mal 20 Minuten, ohne dass wirklich was passiert ist. Hm. Also an alle da draußen, Macht das nicht. Das ist absolut rotz. Wir werden versuchen, da was Besseres zu machen. Eigentlich sollte was ähnliches Teil mal werden des TGF-Copy-Packs. Ne? Ja. Aber das ist noch so eine Geisterentwicklungssache. Wir arbeiten erstmal an unseren Packs aktiv weiter, die wir so haben. Da kommt auch bald was, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört, aber ich will nicht immer alles spoilern, sonst bin ich wieder der Böse, der, ja, immer der alles Podcast. spoilert. Ich weiß nicht, wann wird, wann wird denn das Video released? Das Video, wann es released wird, ist eine gute Frage. Pff, ähm, ich schätze mal übernächste Woche oder nächste Woche. Also wenn es mal das nächste Woche releasen, könnten man das für die Woche, für diejenigen, die sich den neuen Podcast anhören, exklusiv vorher anteasern. Das stimmt, aber wir können doch einfach die Spannung hochhalten, dass schon wieder ein Pack kommt und ihr solltet regelmäßig, so gut wie jeden Tag, eigentlich zu jeder Stunde, unseren YouTube-Kanal auschecken und die Homepage. <lacht> weil also ich will was, was ja nichts sagen. Aber wenn was Neues kommt, erfährt man das relativ schnell auf GitHub. Das auf jeden Fall, aber die meisten Leute können ja GitHub nicht bedienen. Wir wissen ja, oh nein, es ist GitHub, ich habe ein Virus, ich hasse euch alle. Jetzt zeige ich euch irgendwo an. Genau. <lacht> Denkt ähm, sich bei der Welt auch Google. Das, ja, das ist, äh, es ist absolut okay. lächerlich. Also die Virenwendungen bei uns sind lächerlich und manche Zuschauer auch. Es tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss. Wer sich da ansprochen fühlt, ist gerade selber schuld und wird in die Kategorie mit hineingeschoben. Die Leute, die sich angesprochen fühlen, wissen auch warum es gibt Menschen, die sind einfach so deutsch, dass ich den Brechreiz bekomme. Und das nehme ich jetzt meiner Meinung nach wirklich mal als Schimpfwort, weil es kann Deutsch kann eine Lobeshymne sein. Du bist so deutsch, das ist so super. Kann in gewissen Weisen echt eine Lobhymne sein auf Effizienz und bla, bla bla bla bla Kann aber auch das schlimmste Schimpfwort sein, das mir einfällt. Und das ist jetzt mhm. politisch und Rassismus und wertungsfrei. Ähm, es beschreibt ein Stereotyp von quengelnden, nörgelnden, besserwisserischen, unzufriedenen Kartoffeln. Genau. Deutsch halt. da, da riechst du die Sandalen und die Socken. Riechst ja. du schon. Ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist die Perdefinition von Ja, Aber. Eigentlich. Ja, Aber, ich werde meinen An Anwalt einschalten. Ja, genau. Ich, ich zitiere Alligator, ne? Wir sehen uns vor ja. Gericht. Genau. Ähm... Muss man nicht darauf weiter eingehen, aber ja, falls ihr es nicht wisst da draußen, wir, klagen, also wir, wir streiten und diskutieren natürlich sehr gerne und wir interagieren auch sehr gerne und natürlich setzen wir uns auch auseinander mit Kritik und auch mit Leuten, die keine logische Kritik raushauen. Wir setzen uns auch auseinander mit Menschen, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen. Ist hier auch mehr oder weniger unser Job, beziehungsweise wir könnten es auch einfach lassen, aber uns soll man ja nichts nachsagen. Von wegen Zensur wurde uns auch schon hinterher hinterhergeworfen. Ne, wir sind schlimmer wie Corona und zensieren alles. Das sehe ich absolut. Ich oh meine, ja, wenn mal irgendjemand was gelöscht hat. Ein Kommentar ja. oder irgendwas auf Discord, schlimm. Moritz, wir sind schlimmer als Corona, habe ich gehört. Oh ja, das stimmt. Mhm. Ich meine, da äh, sind Menschen und die Leute sind behindert. Ja? Irgendwas ist mit deinem Mikrofon kaputt. Warum? Es rauscht weniger, aber dafür bist du deutlich leiser. Das tut mir sehr leid. Sollte ich einfach ein kleines bisschen näher ans Mikrofon gehen und einen Übersprechungseffekt? Ich glaube, ich muss es einfach pegeln. Ja, das äh, wäre. Ähm, pegeln ist nie verkehrt, habe ich gehört. Es gab ja auch genau. die Leute, die uns als Betrüger beschuldigt haben, nur weil das Tuning-Pack mal eine Stunde lang nicht erreichbar hm. war. Ja, ja, das ist auch schön. Jeder will immer alles umsonst, aber wenn es umsonst ist, ist es nichts mehr, also kann es gar nicht gut sein, also müssen wir die Leute im Vorhinein beschuldigen und wenn dann noch irgendwas dazu kommt, was sie menschlich macht, so Fehler oder, oder einfach, das nicht was reibungslos läuft, weil man ja keine Firma ist, sondern Einzelentwickler und da ganz viele Stundenopfer opfert, so wie der Moritz, dann, dann hat man das Problem, dass die Leute sich immer beschweren werden. Also wenn du nicht perfekt bist, solltest du gleich eigentlich nichts mehr machen. Beschweren werden sie sich immer. Beschwert ja. wird sich Und immer, wenn es kostenlos ist, ist es schlecht. Wenn es was kostet, bist du ein Betrüger. Wenn nicht, bist du trotzdem ein Betrüger. Du bist <lacht> sowieso immer der garste Ja, ja eigentlich schon. Eigentlich solltest du gar nichts anfangen, aber wir machen es trotzdem für die Leute, die es wertschätzen. Und wenn es keinen Grund zum Beschweren gibt, dann fittet man einen. Ja, ja, ja. Den also, wenn die Polizei dich anhält, hast nichts getan, aber irgendwas wird am Auto sein, was dann trotzdem dir einen Strick dreht. Weißt du wieso? Weil du eine Kontrollfresse hast. Ja, richtig. Und dann ist das Warndreieck an der falschen Stelle und du bist am Arsch. Ich weiß es ja von meinem Dad, also ne, Soweit kann ich das sagen, der ist jetzt Rentner, also Pensionär. Der war ja äh, sehr lange Zeit äh, ein Herr Kommissar, ne? Ein, ein Vertreter des Gesetzes. Ja, und ich muss sagen, er war einer der Guten, ne? ist einer der Guten. Oder Auch mal ein Auge zugedrückt. Meistens, meistens. Das ist, das ist gut, das sind die Guten. Meistens. Der hat gesagt, komm, geh einfach ham oder pass wegen auf dich auf, ne? Hat könnte gepasst. Am ähm, Mensch, ne? Hm. Ähm, äh, es, es gibt sehr viele Leute, also äh, die Leute, die du am herzlichsten grüßen und die am nettesten sind und die immer am meisten sind, meistens die Leute, die dir verknackt hat. <lacht> weil, weil er immer doch so die die, die, die Mensch, dass da was Scheißdeck macht, da musst du halt jetzt durch, ne? Hm. Der war halt immer noch äh, Mensch, aber ja, selbst er sagt, die Kontrollfressen, ne? Die ja. holt man sich einfach provisorisch. Du siehst ihn laufen. hatten wir irgendwie... heute eine schöne Diskussion auf Arbeit drüber. Ja? Ja, ich sag mal so, es ist ziemlich schnell ins Rassistische ausgeartet, aber... Oh yes, yes, ich Ja, gern. Es, wir hatten Syrer und ich glaube irgendwas Richtung... Ich weiß nicht, was ist unter Polen? Äh, Tschechien? Ja, tschechisch. Ja, haben von ihren Erfahrungen erzählt. Okay. Ja gut. aber man, man sieht auch nicht, dass die aus diesem Land du, kommen. Wenn du 20 bis Mitte 20 bist, dann bist du automatisch Krimineller. Klar, ja, oder, ja. oder oder du fährst Roller. Ich oh, muss, ja. ich muss dann du du immer sagen. sagen, Jungs, Jungs ich werde mich zu politischen Sachen nicht äußern. Richtig, sollte man nicht tun. Weil es würde es wird mir so oder so ein Strick draus gedreht, weil äh, wer weiß, ähm, aus welchem Hintergrund und Jugendzeit ich herkomme und in welche Richtung ich angehöre, der wird mir dann eh sowieso ein Strick drehen, weil ich bin ja einer der Bösen. Mhm. Ne? Nicht radikal, aber viel zu links, also ich darf da ja gar nichts sagen. Heutzutage darf man doch eh nichts mehr sagen, also richtig. egal was man ist, man ist, zur Not du ist so man so falsch. Mhm. Ja. Zur Not bist halt ein linker Nazi. Ja, ich, ich habe mir meine politische Richtung selber quasi ausgedacht. Also, ne? ja, ich ich, bin Ich bin so ganz und fluid, ist ich und überzeugt. Richtig ähnlich Richtung. brauchst du dich auch nicht in der Schublade stecken. Du hast mhm. deine Meinung, du vertrittst deine Meinung. Fertig. Wobei, ich bin Hardliner. Aber ich bin halt ein Hardliner für Menschlichkeit. Und das, versteht, <lacht> das verstehen viele Leute nicht. Weil sie nicht mehr mehr wissen, was Menschlichkeit ist. Aber so, und spätestens jetzt haben alle abgeschaltet. <lacht> ja, wahrscheinlich. Hey, dafür ist es da. So, wir haben erfolgreich die Leute rausgeschmissen, die nicht mehr zuhören wollen. Willkommen. Kläglicher Rest. <lacht> Im Privatteil. Ja. waren jetzt auch schon wieder 20 Minuten. Ja, das ist jetzt gut für den Test. Also, falls euch das Ganze gefallen hat, dieser kleine Auszug an ein Snippet aus unserem schönen, ich nenne es mal, geistigen Ergüssen, die wir so eigentlich nebenbei immer nur für uns teilen, wenn ihr diese intime Atmosphäre feiert, dann freut euch auf den The Geek Freaks Podcast. Wir werden versuchen, den ein oder zwei wöchentlich zu veröffentlichen. Natürlich mit etwas längeren Folgen auf Spotify, iTunes und allen gängigen Plattformen. Natürlich auf TheGeekFreaks.de, wo ihr das Ganze dann auch herunterladen könnt und beim Schulweg, auf dem Klo, wo auch immer anhören könnt. Oder zum Einschlafen. Unsere Stimmen sind so schön einschläfernd. Oh ja. deswegen, deswegen hoffe ich, das hat euch soweit gefallen und ein bisschen heiß gemacht, auf was da kommen kann. Wir haben immer ein paar Themen am Start, wir haben immer ein paar Sachen, die uns beschäftigen und für alle, die nicht genug kriegen von unseren Themen und unserem Geplänkel und der Livestream zu kurz ist, da möge das doch was sein, schätze ich mal. Oder für die, die, denen wir zu hässlich sind und uns aber trotzdem hören wollen. Ja, ja. ja. Könnten noch einfach auch das ist. Fenster in den Hintergrund schieben, so schwer ist es jetzt auch nicht. <lacht> ja, man muss ja trotzdem aber alles an. zu viele Ressourcen. So viele Ach, stimmt, ja. <lacht> das hat Sag gefallen, das ja. nicht, sonst hole ich mir den Stream und mache nochmal einen extra Audio-Stream auf die Webseite oder so. Oh, oh nein, nein, nein, nein, das mach man nicht. Doch. Warum? Jetzt hast oh du mir doch die Idee gebracht, ich mach das. Oh Gott, es wird bald Jungs und unter, li unter Livestream auf der Webseite <lacht> den kompletten Stream live, vielleicht ein paar Sekunden Verzögerung, nur als Audio-Stream geben, den du auch <lacht> schön in deine Podcast-App kannst. <lacht> Ja. Das war wieder ein guter Joke, Moritz. Haha, haben wir alle gedacht. Wir sehen nee. uns wieder beim nächsten Mal. Auf Hören meine ich. Also, weißt ich, ich bin zu sehen Ja, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Hannover, schönen Geburtstag, schönen Nicht-Geburtstag. Und alle Jahrestage, die man so nennt. Ne? Ja, Weihnachten darf, darf man ja auch nicht mehr sagen. Ja, das ist Feiertage. Das Fest des Baumes. Und darf kein Weihnachten mehr sagen. Nicht? Ja, so immer ja, bla bla bla weil bla. Das diskriminierend für die Leute, die kein Weihnachten feiern. Und für den Wein. Ne, Weil es nur nach zwei gibt, <lacht> egal. Also mit H. Wir, also, wir verabschieden uns. Das war ein schöner test Te Te Teaser-Stream. Schaut mehr Videos von uns und wir sind raus. Okay, Tschüss. Happy New York.